Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Ich möchte mich jetzt hier ganz gerne mal per Videobotschaft hier vorstellen, beziehungsweise äh, ein paar Recherchen, die wir gemacht haben, einfach teilen. Denn ähm, seit der äh, letzten Meldung äh, letzte Woche ist ja echt eine Menge passiert zum Thema Coronavirus. Und ähm, jedem äh, soll gesagt sein, wir möchten mit diesem Dokument einfach echt helfen und Schnell auch Links zur Verfügung stellen, die wir recherchiert haben heute im Laufe des Tages, sodass du als, als Geschäft, als Unternehmen einfach auch schnell eine Möglichkeit hast, dich da einzufinden. Denn eine Tatsache wird mit Sicherheit nicht von der Hand zu weisen sein. Wir werden dieses Jahr mit Sicherheit 50%, Prozent, vielleicht sogar mehr an Umsätzen verlieren. Das ist, glaube ich, Fakt. Wir können das natürlich in gewisser Maßen vielleicht auffangen, indem wir unsere Geschäftsmodelle versuchen zu virtualisieren oder uns andere Möglichkeiten suchen. Dazu kann ich natürlich auch nochmal ein Video machen, aber mir geht es in diesem Video erstmal darum, wie kannst du als Unternehmen oder was kannst du tun, um dich während der Corona-Krise einfach über Wasser zu halten. Und da möchte ich speziell auf zwei Themen eingehen. Einmal natürlich auf die finanziellen Hilfen. Aber auch so interne Maßnahmen, die du umsetzen kannst und da ist dieses Dokument hier entstanden, ähm, das du hier unter dem Video auch äh, ja, verlinkt äh, siehst, wo du eben auch weitere Informationen äh, zum Beispiel zum Thema Kurzarbeitergeld äh, bekommst. Da kannst du beim äh, Agentur für Arbeit ähm, oder Arbeitsagentur einfach Voraussetzungen auch erstmal testen, ähm, welche ja, Möglichkeiten gibt es eine Kurzarbeit einzuleiten. Genauso aber auch natürlich die Unterstützung äh, über eine KfW oder landeseigene Förderbanken, wo du hier ähm, Unternehmerkredite äh, anfordern kannst, die speziell eben dann auch zum Thema Coronavirus mit Prozent äh, Finanzierung äh, möglich sind. Ähm, aber eben auch noch andere, ähm, in deinem Bundesland gibt es auch verschiedene Fördermittel, äh, schau dich da einfach mal um, äh, da hat der BMWi äh, eine ganz gute Seite ins Netz gestellt. Weiter kannst du natürlich auch Steuerentlastungen ähm, in, in Kraft nehmen oder in Anspruch nehmen. Und äh, schau dir einfach mal hier den Antrag an von ähm, Elster, den du ausfüllen kannst, um deine gesunkenen Umsätze für das Jahr 2020 schon mal voranzumelden und einfach dementsprechend auch weniger Steuervorauszahlungen ähm, ja, begegnen musst. Weiter ist es aber bestimmt auch interessant, ähm, ja, wenn du Mitarbeiter hast, die Sozialversicherungsbeiträge zu stunden. Hier gibt es äh, definitiv auch Möglichkeiten und ähm, schau dir hier bei der IHK München einfach mal, ja, die Voraussetzungen an, die du erfüllen musst, beziehungsweise äh, welche Schritte du da weitermachen kannst. Insgesamt gibt es aber natürlich auch noch interne Maßnahmen, die du da äh, für dich, für dein Unternehmen umsetzen solltest und ähm, da haben wir eine ganz gute Auflistung auch von Google gefunden, die wir hier mal teilen möchten. Einmal das Allerwichtigste ist natürlich kommunizieren mit deinen Kunden. Änder deine Google-Öffnungszeiten beispielsweise, wenn du weißt, du hast nicht mehr geschlossen oder nur begrenzt. Nutze vielleicht auch einen Google-Beitrag, also poste einen lokalen Beitrag raus, wo du deine deine Follower, deine Leute, die du, die normalerweise täglich zu dir ins Geschäft kommen, auch um um upzudaten. Und äh, richte vielleicht auch eine automatisierte E-Mail ein, sodass die Leute einfach sofort auch eine Rückmeldung haben, was momentan ähm, die Auswirkung für dich, für dein Unternehmen bedeutet. Wichtig ist vor allem aber auch in die Kommunikation mit deinen Angestellten oder wenn du 54-Euro-Kräfte hast, äh, mit denen zu gehen und da einfach auch die Kontaktinformationen zu speichern, sodass du mit deinen Angestellten einfach immer in Verbindung bleiben kannst, über eine WhatsApp-Gruppe, wie auch immer. Ähm, das ist natürlich wichtig, dass die auch wissen, wie geht es jetzt weiter mit dem Geschäft. Wenn es irgendwie möglich ist, hast du natürlich auch, äh, oder solltest du auch Homeoffice irgendwie berücksichtigen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, mit äh, an der Zeit, das dann zu verordnen, äh, wenn denn die Möglichkeit besteht. Also viele Geschäfte des alltäglichen Lebens ähm, machen natürlich jetzt mehr und mehr zu. Und ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, relativ günstig äh, Chromebooks äh, zu bestellen, da hast du natürlich äh, für, ich glaube, 200 Euro oder so ähm, eine günstige, sehr günstige Einstiegsmöglichkeit, um ins Homeoffice einfach äh, Mitarbeiter auch zu schicken, ähm, die dann eben von der Cloud beispielsweise über G Suite oder andere Möglichkeiten dann äh, an Dokumenten arbeiten können, Aufzeichnungen machen können wie hier ähm, oder eben, ja, im Homeoffice im, zu, von zu Hause aus weiterzuarbeiten. Und als allerletzten Punkt, da merkt man, dass die Tipps von, von Google kommen, du solltest auch deine Werbung natürlich überarbeiten. Also wenn du Display- oder Textanzeigen schaltest, solltest du natürlich da die dementsprechend anpassen und entweder stoppen, pausieren oder äh, einfach so anpassen, dass ähm, dich jetzt keiner mehr lokal auch besucht, beziehungsweise das ist natürlich verlorenes Geld, wenn du eh geschlossen hast. Und ähm, falls die meisten deiner Kunden... Äh, auch in einem Krisengebiet stecken äh, oder in einem Bundesland sind, dann ähm, kannst du natürlich da auch generell das Budget einfach verringern oder, wie gesagt, die Kampagne komplett stornieren. All die Links, die äh, ich hier zusammengesucht habe, findest du eben in diesem Dokument. Da kannst du hier unten auch einfach draufklicken und dann den weiteren Links folgen. An dieser Stelle möchte ich einfach nochmal, ja, äh, Danke sagen für für das Vertrauen, für die Aufmerksamkeit auch, die du mir jetzt schenkst in diesem Video. Ich stehe natürlich auch für Fragen bereit, wenn du irgendwelche Hilfen brauchst ähm, zum Thema Virtualisierung deines Geschäftsmodells, wenn du jetzt überlegst, ähm, wie kannst du vielleicht vom Homeoffice heraus oder von, ähm, ja, von vor Ort äh, auch noch weiterarbeiten oder in Kontakt mit deinen Kunden treten, ähm, können wir natürlich auch gerne reden. Äh, da Weißt du hoffentlich, beziehungsweise kannst du einfach Prendable.com ähm, äh, reinschreiben und dann äh, können wir uns sehen. Du findest, wie gesagt, den Link hier unten und äh, ja, dir noch eine gute Woche und bis bald.